Herzlich Willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um. Einmal eingeloggt. Was erwartet Sie beim Einloggen? Alle Nutzenden von Moodle werden zunächst von der Startseite begrüßt. Hier finden sich für alle dieselben Informationen, wie zum Beispiel Termine und Fristen für die Kursanmeldungen. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, finden Sie hier den Zugang zu allen Kursen. Rechts neben der Startseite finden Sie das Dashboard. Dieses Dashboard können alle angemeldeten Nutzenden nach ihren individuellen Bedürfnissen anpassen, sowie zur Blockleiste Blöcke hinzufügen. In der Zeitleiste wird den Nutzenden angezeigt, welche Aktivitäten in den Kursen sie noch zu erledigen haben. Unter Meine Kurse, rechts neben dem Dashboard, findet sich eine Übersicht über alle Kurse, in denen Sie angemeldet sind. Unter Impressung sowie Datenschutz finden Sie weiterführende Informationen über die rechtlichen Verfügungen und Kontaktdaten. Zudem gibt es auf jeder Seite unten rechts ein Fragezeichen. Hier versteckt sich der Webseiten-Support. Bei jeder Frage sowie jedem Problem sind Sie angehalten, diesen Support zu kontaktieren. Wir freuen uns über alle Formen der Rückmeldungen.